Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Squad Overwatch. Ich join hier in einer laufenden Runde, die laufe läuft aber schon äh, nur seit 8 Minuten. Wir haben hier MEA vs. the British Army. Und äh, die Briten sind hier gerade in der Offensive. Mörsern oder beschießen die Position der MEA da mit Granaten. Wenn wir haben ja sogar ein Raketenfahrzeug und ein BMP-1. Oder oh, ist der BMP-2-Moment? Das ist der BMP-1. Das Raketenfahrzeug versucht zu fliehen. Aber es wird schlussendlich vom AT eliminiert. Ja, Leute, wir sind hier schon direkt in der Action drin. Police Station wurde von den Briten geholt. Die mea verschanzen sich in ihrer Position, in ihrer Hub-Position. Und warten eigentlich nur darauf, dass die Briten zu ihnen kommen und sie einnehmen. Hier haben wir haben einen britischen. Ein britisches Scoutcar, was sich jetzt tatsächlich wagt, in Anbetracht des BMP-2s. Sorry, das B... Ist das jetzt ein BMP? Was ist denn das jetzt? Das ist ein B... Jesus. Ah, wir haben zwei! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was tut er da? Was tust du da, Junge? Er wird einmal gehittet von einem AT. Der BMP... Fährt hinter ihm her! Aber das könnte eine Falle sein. Das könnte eine Falle sein. Das Scout-Car ist um die Ecke rumgegangen. Der BMP... Ach, der Scout-Car wird jetzt von beiden Seiten beschossen. BMP-2 eliminiert das scout -Car. BMP-1 wäre noch als Backup da gewesen. Aber jetzt haben wir hier irgendwelche ATs in der Nähe. Wir haben tatsächlich keine ATs der Briten in der Nähe. Die sich um diesen BMP-1 kümmern könnten. Wahnsinn! Das wäre mal wirklich wichtig gewesen. Hier, hier sehen wir nochmal die cap -Zone um was hier genau gekämpft wird. Der BMP-1 auf der Suche nach feindlichen Soldaten. Wenn er du dass direkt neben ihm einfach die, die Fleischsuppe hockt, dann wäre er wahrscheinlich nicht so beruhigt. Wird ja auch schon von ATs beschossen. Haben wir hier... Oh, da wird nochmal interessant. Challenger vs. T-72. Das werden wir uns auch nochmal später in der Ruhe anschauen. <lacht> Police Station sieht sehr umkämpft aus der BMP1 wird hier von von ATs beschossen, hat hier wenig Ausweichmöglichkeiten, was macht denn der was macht denn der Rifleman hier der BMP1 setzt zurück müsste eigentlich sich erstmal komplett zurückziehen, weil er ja schon die ganze Zeit von ATs beschossen wird aber er steht einfach da. Noch hat er Glück, noch passiert hier nichts. Die Briten schaffen es auch nicht in die in die Abstellung der Miela vorzudringen. Doch jetzt ein mutiger Brite wagt sich in, in das Gebäude. Der Miela nimmt einen Miela raus. ADN ah, White, ADN White, ihn kennen wir ja. Mal sehen, ob er es schafft, den ultrakrassen Tactical Move rauszubringen. Oh mein Gott! Er schafft es tatsächlich, denjenigen noch zu holen. Aber wird dann schlussendlich auch weggeholt. Also das war wirklich ein, ein festvoller, schlechter Aim, bin ich ehrlich. Wir gehen mal ganz kurz zum, T äh, zum, zum Challenger. Challenger MBT der britischen Fraktion. Und in der Zwischenzeit... Ja, Leute... Herzlich willkommen zu Squad Overwatch. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst auf jeden Fall nicht, dieses Video zu liken, ein Abo da zu so lassen und die Glocke zu aktivieren, wenn euch dieses Format hier gefällt. Ah, das ist tatsächlich der C 72 ja richtig. Der Challenger ist ja... Der, der ist ja... Der Challenger ist ja in fahren der, fahren der Main tatsächlich. Ja. ja, das ist mal sehr interessant. Ähm, wir gehen mal ganz kurz zum Warrior der Briten. Grüße gehen auf jeden Fall raus an. Lasst mich ganz kurz nachschauen, wer war denn wieder der oder diejenige, der den letzten Kommentar abgegeben hat. Den ersten Kommentar. Turtle! Grüße gehen raus an Turtle für den ersten Kommentar bei Squad Overwatch 19. Und Grüße gehen raus an Lukund für den ersten Kommentar bei Squad Overwatch 20. Also Jungs, ihr habt es geschafft. Die ersten. Kommentatoren zu sein ist immer sehr nice, wenn Leute kommentieren und auch konstruktive Kritik da lassen. Nur konstruktive Kritik ermöglicht es mir auch von euch zu wissen, was euch besser gefällt. Auch wenn ihr sagt, okay, ihr mögt das Format nicht und mein Kanal gefällt euch nicht. Das könnt ihr gerne auch sagen, da würde ich mich zwar fragen, okay, dann guckt doch einfach nicht, aber ja gut, ist in Ordnung. Auch das könnt ihr gerne schreiben. Auch <lacht> dass euch dieses Format nicht gefällt. Das könnt ihr auch gerne schreiben. Solange es sachlich und nicht beleidigend ist, werde ich das natürlich nicht löschen, sondern immer <lacht> online lassen. Alles andere wäre ja absurd. Besondere Grüße gehen hier an der Stelle auch nochmal aus an äh, Fokus und hd Die beiden fleißigen Kanalmitglieder, die hier natürlich... Eine besondere Ehrung verdient haben, da sie mich tatsächlich als Kanalmitglieder nochmal besonders unterstützen. Wir sehen hier den T72, wie er in der Ferne heranfährt. Der Warrior bewegt sich noch nicht wirklich, bezieht gerade recht stationäre Stellung. Öffnet er erstmals Feuer auf einen Helikopter, der MIAler. Aber ich muss sagen, ich glaube jetzt nicht, dass der Warrior es schafft, den. Helikopter der MEA anzuschießen. Wir gehen jetzt nochmal weiter. Der Challenger-Panzer. Der Briten, ein sehr starker Kampfpanzer. Mit ausgefeilten Qualitäten. Verlässt die Main Base wieder mit voller Gesundheit und voll repariert. Und jetzt wird es nochmal sehr interessant. Warrior und MBT fahren beide in den feindlichen T-72 rein. Der T-72 lauert schon auf der anderen Flussseite. Möcht Sieht möglicherweise jetzt schon den Warrior. Jetzt ist die Frage, wird er Beschuss auf den T-72 eröffnet? Nein, er öffnet Beschuss auf den Challenger. Der Warrior, der ist ihm so scheißegal aktuell. Der Challenger kann das Feuer noch nicht erwidern. Öffnet sogar die Smoke. Oh mein Gott. Aber der T-72 hat doch gesehen... Dass der Challenger gerade getrackt wurde, das bedeutet doch eigentlich, dass er einfach nur auf dieselbe Position draufhalten muss. Und dann ist das Ding erledigt. Der T-72 macht aber gerade gar nichts. Ei, ei, ei. Hat hier auf den Helikopter das Feuer eröffnet. Das wäre ja auch ein Ding, wenn der Helikopter durch den T-72 zerstört worden wäre. Der Smoke ist weg! Und der T-72 eröffnet weiterhin das Feuer! Auf den T-... Oh mein Gott, was habt ihr den Schuss gesehen? Was war denn das jetzt? Der Warrior öffnet auch das Feuer auf den T-72. Challenger ist geaburreckt. Da können sie nichts mehr tun. Challenger jetzt wohl zerstört. Keine Chance für die Briten. Die Crewmans versuchen noch verzweifelt zu reparieren. Aber letztendlich kommt da der finale Schuss des T-72. Wir haben hier den Warrior, der das Feuer eröffnet hat, auf den Helikopter der Middle Eastern Alliance. Ist hier schon beschädigt worden vom T-72. Grumman steigt aus, um zu reparieren. T-72 macht sich jetzt auf durch den Fluss. Kann er überhaupt durch diesen Fluss fahren, ohne kaputt zu gehen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht! Was? Oder? Oder? Doch, doch, doch. Er kann es tatsächlich. Mal sehen, ob er auch wieder rauskommt. Ey, Jungs, ne? Wenn das jetzt das Ende gewesen wäre. Ich hätte ja so gelacht, aber er hat, glaube ich, Schaden kassiert. Oh. Der Warrior ist weg. Wie ist das denn jetzt gerade passiert? Hallo? Wie ist das gerade passiert? Ja, sie haben tatsächlich Schaden kassiert. Wahnsinn, ey. Das war auch sehr waghalsig, hier einfach mal durch den Fluss zu fahren. Ich weiß nicht, mit wie vielen Fahrzeugen ich da schon stecken geblieben bin. Da also hatten sie echt wahnsinniges Glück einfach. Geh mal runter zur Police Station. Police Station wird wieder von der Middle Eastern Alliance gecapt. Oh, Welcher kleiner, welcher kleine Hinterlistige ist denn hier auf dem Turm unterwegs? Wen haben wir denn hier? Das ist einmal ein Automatic Rifleman. Und zwar der Holzrusse. Okay, alles klar. Interessanter Name auf jeden Fall. Der Holzrusse. Boah, okay, da muss ich mal ganz kurz einen Screenshot machen, weil ich glaube, das bietet sich sehr gut an für ein Thumbnail. Für ein richtig gutes, saftiges... Oh, das ist da schön! Danke, Holzrusse, auf jeden Fall, an diese sehr gute Fotogelegenheit. Ich muss sagen, eine, fast, eine bessere Fotogelegenheit kann sich hier eigentlich fast gar nicht bieten. Ist halt ein bisschen nachteilhaft für ihn, weil er gar kein Scope hat. Er hat ja nur ein Iron-Side. Nur Kimme und Korn schafft man es mit Kimme und Korn alleine wirklich auf die Distanz effektiv zu wirken. Man weiß es nicht. Also eher wohl nicht. Die MEA da haben Police Station wieder zurückgekehrt. Die Briten sind nicht mehr da. Zumindest jetzt nicht mehr. Der letzte Soldat wurde ausgeschaltet. Wir haben ja noch einen vom Alki-Clan Knoblauch. Die haben ja einen Rally im Westen. Ah, da oben ist der Helikopter. Keine Besatzung. <lacht> Cut. Rennt rein, wurde aber rausgenommen. Knoblauch vom Alke-Clan rennt auch rein. Er weiß, die dass hier sind. ein Feind ist, wird aber von hinten auch noch überrannt. Also, ei, ei, ei, ei. Der Squadleader muss ihn noch sehen. Ja, ja. Keine Chance. MEA haben erfolgreich die Backup gemacht. Ich überlege gerade, weil Baraka Suburbs und Roadblock sind beide unbesetzt. Wir sehen hier keine Defense auf der britischen Seite. Das heißt, der Vorstoß der MEA könnte potenziell sehr wirksam sein. Ich frage mich gerade, ob das, was der D72 da gerade macht, eigentlich Mainbase Camping ist. Weil er ja so nah an der Mainbase ist, dass er eigentlich den Nachschub einfach problemlos in Stücke schießen kann. Ich glaube. Es kann sogar sein, dass sie darauf warten. Es kann sein, dass sie darauf warten, dass sie hier Supplies bekommen. Der Helikopter hat auf jeden Fall den MBT aufgeklärt verfolgt ihn weiterhin okay wir skippen mal und gehen mal zu zu was ist denn das hier was ist denn das hier Chop, chop, chop, chop, chop wird tatsächlich von den von den MEA Land gerade noch so zurückerobert aber es ist ein sehr knappes Ding die Briten sind mit drei Leuten noch in der Capzone drin Beteiligen hier so zweit ein Gebäude, können auch MEA da weiterhin rausnehmen. Es wird, bleibt aber die große Frage, ob sie es schaffen. Also die, das äh, mit Milliarden von Leuten war nicht ganz akkurat. Oh! Da wurde ein britischer Soldat erfolgreich rausgenommen. Das könnte der entscheidende Wendepunkt sein. Für die MEA. Britischer Medic. Ist noch da. Könnte hier seine Kameraden möglicherweise auch noch retten. Da ist auch ein Medic hier vor. Ne? Ja, es ist echt klaus. Wir sehen hier auf, gegenüber auf zwei Häusern. Einmal Nosert. LOL, GLE. Matador und Todesjäger. Britische Unterstützung <lacht> kommt aus dem Osten. Die MEAler sind potenziell überfordert mit der Situation. Novosad packt hier sein MG3 raus. Nimmt den feindlichen Soldaten erfolgreich raus. Sind hier wirklich die Häuserkämpfe, die am Ende darüber entscheiden, ob die MEA tatsächlich dieses Spiel gewinnen kann. Bei Police Station haben sie eigentlich recht sicher. Aber wenn es eben nicht geschafft wird, dass auch die die Defense gesichert wird, dann wird die Lage wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben hier einen Atheler, der Briten direkt über der Hub der MEA. <lacht> Wenn er wüsste, dass das eigentlich nur ein 1 gegen 1 ist. Oder haben sie schon wieder auch geholt. Ich glaube, Nose hat das draufgegangen. Oh, das wird jetzt immer sehr interessant. Wir haben hier einen MEAler, der, die, der den Eingang abgekämmt hat ist einmal hier LOL, GLE. Oh! Wurde aber außer Distanz von einer 190 der Briten erfasst. Ja, Chop Chop sieht nicht gut aus. Es ist tatsächlich gerade ein Double Neutral. Die Briten haben es gerade noch so geschafft, genug Zeit zu schinden, um hier noch meine Defense -Hub aufzubauen. Auf Police Station wird es mittlerweile auch eng. Die MEA verliert die Vorherrschaft. Die Briten kommen in einer sehr hohen Zahl raus. Das war auch gerade sogar Friendly Fire, wenn ich das richtig sehe. Die Briten bekommen die Lage unter Kontrolle, aber diese eine im e Nikon schafft es tatsächlich noch, einige Briten mitzunehmen. Hat Kontakt. Vier britische Soldaten, die hier ums Überleben kämpfen. Nikon kann es jetzt nochmal packen. Kann jetzt nochmal zwei Kills machen. Macht aber nur einen Down. Aber möglicherweise war das schon genug, um die Offensive der Briten aufzunehmen. Ah, es wird schwierig. Also die, die ME-Ailer, wir sehen auf der Karte hier rechts. Ich kann mal nochmal, nochmal reinzoomen. Hier ist keine Hub der MEAler vorhanden. Die Briten keppen dieses Gelände schon fast wieder zurück. MEAler unterstützung aus dem Norden. Kommt an. Habt der MEA ebenfalls das Defense hat der Briten wieder aufgebaut. Und im, in der Verteidigung sieht es für die MEA gar nicht auch, auch nicht wirklich gut aus. Wir haben hier eine zahlreiche, <lacht> ich wollte gerade sagen Anzahl, aber eine, eine, eine größere Anzahl an britischen Soldaten, die diesen Punkt tatsächlich gerade verteidigen ist natürlich nochmal sehr schwierig, für die Emieler da wirklich reinzukommen. Also sie müssen es halt an, an der Stelle, kann ich es auch noch mal wiederholen, es ist viel wichtiger eine effektive Verteidigung zu haben, als einen aggressiven Angriff. Es ist viel wichtiger eben, solche Gebiete schützen zu können. Und ich muss sagen, diese beiden Jungs hier, die carryen das auch. Benne und Todesjäger, die carryen ihr Team hier komplett durch. Boah, aber ich sehe wirklich nur noch, wie Emieler einfach weggenommen werden. Das ist ja nicht mehr normal hier. Das ist echt nicht mehr normal. Die Emieler, obwohl das deren eigener Hub ist, stehen hier schon so unter Druck, dass sie kaum rauspushen können. Wir sehen hier Skull. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich unter der Map? Das ist eigentlich auch interessant von unten einfach diese Ansicht. Könnt ihr euch das mal? Wir sehen hier Skull von, von unten. Es kommen Feinde, aber er ist genau auf der richtigen Seite, dass sie ihn hier nicht sehen. <lacht> Möglicherweise kann er sich ans feindliche Radio... Oh mein Gott, wird das ein Knife-Kill? Das wird ein Knife-Kill. Das wird ein Knife-Kill. Das wird ein Knife-Kill! <lacht> Was? Skull hat einen Nikon mit einem Knife. <lacht> okay. Oh mein Gott. Er holt seinen Kollegen noch hoch und Knife-Kill? Was? Das ist ja geil, ey. Das ist ja geil. Also dafür hat er sich wirklich einen Platz auf einer Ehrentabelle verdient. Der Feind ist aber schon klar im Anmarsch. Mahabaron. Könnt ihr jetzt direkt den nächsten rausnehmen. Boah, das wird nochmal, das Ach, wird nochmal schwierig. Einer wurde rausgenommen. Schafft, <lacht> schafft es jetzt der AT, sich selbst zu verbinden und nochmal auch Kompanie holen. Ansonsten wird das für ihn... Wirklich schwierig, die HUB rauszunehmen. Die HUB war gerade blockiert. Offensichtlich traut er sich nicht daran. Wir gehen nochmal in die Earth Perspektive in die Erzperspektive. Er nimmt genau denselben Weg, wie sein Kollege zuvor auch. Voltet, aber nicht direkt drüber Wartet ganz ruhig ab, bis die Leute einmal rumgelaufen sind. Oh, da kommt noch ein zweiter. Nee, ist er echt wesentlich ruhiger unterwegs. Boah, das wird nochmal hier sehr schwierig für ihn. MEA kommt direkt um die Ecke. Ich nicht oh, er muss nur im richtigen Moment wegschauen. Okay, ist, okay, ist weg. Die Briten sind ja tatsächlich in der Unterlegenheit. Also eigentlich, Police Station wird auch von den MEA Lern weitergehalten. ja, okay, das war ja grausam gerade. Police Station wird auch von den MEA Lern weitergehalten. Es, ich finde es echt erstaunlich, wie effektiv es die MEA doch am Ende schaffen. Hier trotz einer fehlenden Defense in der Offense und trotz einer fehlenden Attack-Hub noch... Oh, Mine. Interesting. Trotz einer fehlenden Attack-Hub oder Defense-Hub bei Police Station noch tatsächlich Police Station einzunehmen. Die Briten haben den Vorteil, dass sie einen Spawnpunkt haben. Die Briten haben den Vorteil, dass sie hier die Überlegenheit haben, dass sie die e. Aler beim double Neutral rausgezögert haben. Aber trotzdem passiert nichts, weil... Ah doch, jetzt passiert was. Sehe ich das richtig? Ja, die, ähm, die Briten, die cappen das, glaube ich, langsam zurück. Zumindest cappen die e. Aler nicht mehr. Jetzt wird es nochmal sehr brenzlig. Wir haben natürlich hier eine geringe Anzahl, eine, nur eine geringe Anzahl von Soldaten der Middle Eastern Alliance ohne irgendeine Respawn-Möglichkeit. Das heißt, sie müssen sich gegenseitig hochholen. Auf der anderen Seite haben wir hier die Briten, wie sie auf die Stadt, auf die Positionen der zu zumarschieren. Die M.E.A.L.A. befinden sich schon fast auf dem Rückzug ziehen sich tatsächlich auf die andere Straßenseite zurück. Ich weiß nicht, was deren Absicht hier genau ist. Man kann es nicht genau sagen. Sie begeben sich aber auf jeden Fall in nahen Kontakt mit feindlichen Kräften. Dass da nichts gesehen wird, ist echt bemerkenswert. Wir haben hier Xec Xec Zor, der diese, die ganze Gegend nochmal auskundschaftet. Police Station wird jetzt endlich von den Briten gekappt. Wenn sie diesen cap noch nie hatten, bedeutet das 50 weitere Tickets für... Was ist denn da los? Oh! Fahrzeugfight! Ja, das war nur ein Scout-Car, oder? Das war tatsächlich nur ein Scout-Car. Haben wir hier noch Fahrzeug Fights, Das ist die große Frage. Wir haben Norden-britische Feindfahrzeuge. Ich glaube, die MBT-Crew äh, war ab dem Zeitpunkt abgefuckt, an dem sie direkt an der Main wieder rausgenommen wurden. Ich muss sagen, sie haben auch echt schlecht geschossen. Das äh, gehört nun mal einfach zur Wahrheit dazu. Nochmal an der Stelle, Leute, falls euch dieses Format gefällt, dann liked doch gerne dieses Video, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Das mit der Glocke aktivieren ist wirklich sehr wichtig, weil ähm, nur dann lohnt sich das Abonnieren auch richtig. Ihr könnt mich natürlich sonst auch trotzdem immer abonnieren, das ist ganz euch überlassen, wie ihr das ausgestaltet. Ey, die Briten cappen tatsächlich auch schon chop Shop. Hätte das gedacht, die MEAler wirklich von den Fahrzeugen her unfassbar gut geschlagen? Boah, okay, da ist nochmal der Helikopter. Der Helikopter wird von der Tower anvisiert, glaube ich. Kann das sein? Wird er hier wird der hier erfasst? Ne. Sieht noch nicht so aus. Okay, wenn ich jetzt wegschaue und, und das Ding einfach tot ist, da, da, da würde ich mich schon mal aufregen, bin ich ehrlich. Ja, also wir haben ja eigentlich recht kompetente Fahrzeugbesatzungen bei den MEAler die auch hier von einer guten Lage reinwirken. Das ist genau das, was man als MBT letztendlich machen sollte. Aus einer sicheren Entfernung zu den Häusern. Einfach weitere Infanteristen rausnehmen. Die Bodentruppen so unterstützen. Oh, so unterstützen. Oh, Alter. Also mit der High Explosive Shell da wird natürlich kurz ein Prozess gemacht mit britischen Fußsoldaten in diesem 15 Meter Kill-Radius. Wenn... Also, ganz im Ernst, wenn der Panzer, der T-72, es einmal hier in die H-Position reinpfeffert, dann hätte das schon, hätten das schon mindestens 6 Kills bedeuten können. Scheint aktuell noch nicht der Fall zu sein, aber, ja, wir sehen, wie die Briten immer weitere Schwierigkeiten... Oh, da kommt eine Artie! Artillerie! Artillerie-Strike auf die Hub der MEAler. Das ist doch wunderhübsch. Das ist doch wunderhübsch. Guckt euch das einfach mal an. Wir schauen uns dieses Spektakel einfach mal ganz kurz an. Artillerie ist schon einfach was Krasses. Aber soweit ich das jetzt sehen kann, werden gerade keine weiteren MBA leiter davon erfasst, haben sich alle sehr gut und sehr besonders schon in den Häusern verschanzt. Aber nee, die haben wohl auch nicht was Ja, die Briten haben noch 17 Tickets. Ich denke, das war's für die britische Fraktion, obwohl sie hier unfassbare Vorteile hatte. Ich, hatte, ich glaube, der MBT und die Fahrzeuge der Emi haben ihnen da nochmal sehr viel Mühe erspart, ihren Infanteristen. Die Führung war nicht sonderlich stark, in dem Sinne, dass halt einfach die Verteidigung nicht stark genug ausgebaut wurde. Aber wenn es am Ende trotzdem geklappt hat, dann ist es ja umso besser. Es sind ja noch Mörser, die zusätzlich reinkommen, also es ist echt, es ist, es ist Wahnsinn. Die Briten rücken hier noch vereinzelt vor, schaffen es auch noch halbwegs in der Capzone zu mobilisieren, ihre Leute dort zu positionieren. Ey oh ja, ja ja, das ist ja noch eine Artie. Das ist diesmal die die Artillerie der der Mihaila. Das ist auch gut. Sehen wir eigentlich irgendwo wo, wo die abgeschossen wird? Nee, ne? Das wäre schon schön. Aber gönnt euch das auf jeden Fall noch mal. Die Artillerievergeltung der Mihaila lässt nicht lange als ich warten. Commander beider Seiten, haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, die Runde ist eh gleich vorbei, hauen wir nochmal ordentlich rein. Ja, aber bei beiden äh, sehe ich da wenige Resultate, um ehrlich zu sein. Also, obwohl das natürlich Häuserkampfe ist, äh, scheint ja nicht so viel zu sein, aber die Hub der Briten wurde funktionsunfähig gemacht, was natürlich schon ein erheblicher Vorteil ist. Trotzdem dominieren diese gerade in der Capzone Schaffen es vereinzelt Gebiet klar zu machen. Wir sehen ja sogar einen Briten, wie er in die Position der MEAler eindringt. Das wird jetzt auch noch mal sehr interessant. Wir haben hier den Briten. Den Briten Aubergine, der hier die MEAler pusht. Ein AT der MEA mit seiner G3. Fast einen britischen Soldaten lädt nach. Die Tür wird von beiden Seiten hier intensiv beobachtet, wenn sie wüssten, dass die Feinde direkt vor der Haustür sind. Oh, da wird einmal, da wird gesmoked. Da wird gesmoked. Wenn er jetzt wüsste, dass da direkt britische Soldaten sind, die nur auf ihn warten. Jetzt ist der Smoke draußen. Machen wir mal die Konturen an. Und jetzt kommt eine Frag rein. Ah, die Frag geht daneben. Die Frag geht daneben. Und er hat sich sogar noch selbst gedamaged. Jetzt, glaube ich, rennt er rein. Ah, er kann noch mal eine Frag werfen. Jetzt hat er nochmal mal gezielt. Die Frag kam rein. Die Frag kam rein. Und nimmt zwei britische Soldaten raus, weil ich das sehen kann. Wir haben es tatsächlich noch gesehen. Er hat äh, die erste Granate verworfen, das war das entscheidende Momentum. Oh, die Briten? Oh, okay, es ist auch nicht vorbei. Die Briten haben Chop Chop erhalten. Die M.I.A.ler sind jetzt in der Defensive, und zwar in einer wirklich erdrückenden Defensive. Wir versuchen nochmal von... Zwei Himmelsrichtungen, ne? von Osten und von Norden anzustoßen. Der MBT, der war hier auf sehr gefährlichem Terrain, mitten im Häuserkampf. Das ist genau der Weg, wie man am effektivsten Panzer verliert, indem man sie in Close-Quarter-Battles schickt. Was ist das denn gerade wieder passiert? Warum haben denn die Briten gerade wieder 30 Tickets verloren? Was ist denn da bitte gerade passiert? Die Hub wurde rausgenommen, die Hub wurde rausgenommen. Also, es wird nochmal echt eng. Es wird echt eng. Wir haben hier eine Differenz von 13 Tickets. 13 Tickets. Da haben natürlich die Briten eigentlich die Oberhand, weil sie in der Offensive sind, weil sie die MEAler zurückgedrängt haben. Aber die Briten haben hier basically niemanden mehr. Das heißt, die MEAler marschieren gerade und schwärmen alle wieder in die Capzone ein und die, der Punkt wird gecapt. Sie können wahrscheinlich nochmal ihre ihre Vormachtstellung hier behaupten, Briten weder im Angriff noch, soweit ich da sehen kann, in effektiver Verteidigung. Ja, das wird immer sehr, sehr spannend hier. Ich, also, es sieht nicht gut aus für die Briten. Möglicherweise können sie jetzt, wenn sie jetzt nochmal sehr sparsam mit ihren Tickets umgehen, nochmal diesen Unterschied raushauen. Möglicherweise läuft es auf eine Differenz von insgesamt nur 10 Tickets hinaus. Das kann auch sein. Umso deprimierender für die Briten, umso... Verdienter für die MEA e. e. da. Was ist das hier? Da ist mal ein Kampf. Man sieht hier einfach, Krieg so hat viel viel nichts viel mit, mit eigenen Leistungen zu tun. Im Krieg ist es völlig zufällig, ob man die jetzt überlebt oder nicht. Das ist ja auch das, was viele immer vergessen. So, wenn es jetzt, okay, das ist jetzt Squad, das ist ein Game, so juckt mich. Aber wenn es jetzt um echten Krieg, das echte Töten von Menschen geht, <lacht> letztendlich, man kann sich nie sicher sein, ob man nicht der Nächste ist. So Egal wie gut man ist, es gibt einfach viel zu viele Faktoren, die man nicht beeinflussen oder auch nur von denen man wissen könnte. Wir haben hier britische Soldaten, die wirklich wortwörtlich überrannt werden. Steht gerade auf, wurde gerade halt Dante von Matador. Hat ja tatsächlich noch getradet, also immerhin, immerhin, immerhin, immerhin. Das hat jetzt natürlich nicht ausgereicht. Aber es ist echt äh, normal. Also es war am Ende echt knapper als gedacht. Die MEA wird jetzt diesen Punkt behaupten. Im Norden haben wir noch ein paar britische Soldaten. Die sollten sich eigentlich komplett jetzt aus der Defense, aus der Offense herausziehen, einfach nur in die Defensive wirken und dort und dort alles nochmal geben, um so viele Tickets der des Gegner. des Gegners zu. Verringern wie möglich. Die sind hier auch in der Verteidigungsposition. Versuchen sich hier noch hochzuholen. Oh, oh, oh. Auf das zu glänzen. Das ist keine gute Idee. Wir haben hier schon wieder einzelne MIAler, die langsam ankommen. Der MBT der Briten ist unbesetzt tatsächlich. Haben die Briten einen, die haben theoretisch einen MBT. Eine MBT-Crew. Die auch gerade wieder zurückfährt. Das liegt zumindest. Sie könnten es nochmal hinkriegen. Ein MBT in die Schlacht zu schicken. Ein MBT in die Schlacht zu schicken und nochmal ordentlich Schaden anzurichten. JobShop Job ist wieder von der MEA eingenommen derweil. Ja, 107 17 Tickets. Am Ende war es eben doch nicht knapper als erwartet. 107 17 Also die MEA haben hier wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Haben hier einfach wahnsinnig gut. Performt. Haben die Briten da gut rausgenommen. hab gut eliminiert. Briten gehen so den Angriff nicht so wirklich gut durchgeführt. ja da muss ich kurz niesen. Entschuldige bitte. Ähm, ja. An der Stelle, Leute, es hat mich sehr gefreut, dass ihr bei dieser Runde Squad Overwatch dabei wart. Dass ihr euch das angeschaut habt und noch bis jetzt dabei seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo und die Glocke nicht vergesst. Das wäre sehr wichtig. Und wer mich besonders unterstützen möchte, der kann natürlich auch kan Kanalmitglied werden. Ich habe mich absichtlich dazu entschieden, da nicht kein keinen zusätzlichen Videocontent hochzuladen, weil ich das ja eh schon recht selten mache. Von daher muss ich das jetzt nicht noch extra verringern. Und das ist ja auch nur für die Leute, die sagen: Okay, es macht mir nichts aus, wenn ich diesen Kanal einfach ein bisschen unterstütze. Da freue ich mich natürlich auch trotzdem über. Und nur, dass ihr es das wissen, ich bin nicht darauf angewiesen, es wäre, also, weil ich stecke nur sehr viel Zeit hier rein. Gott, dieser Voice Girl, what the fuck? Ich stecke nur sehr viel Zeit hier rein, deswegen äh, ist es natürlich auch schön, wenn man dafür entlohnt wird. Aber das ist ganz natürlich eure Sache. Ansonsten, ähm, wie einige vielleicht schon von euch wissen, ist es so, dass YouTube. Anfang Februar, also äh, heute, wenn das Video hoffentlich online geht, die Shorts-Monetarisierung anmacht. Deswegen werde ich mich hier auch viel auf Shorts konzentrieren. Wer hat in diese Runde unserer Meinung gewonnen? 27 Downs! Wahnsinn! 27 Downs! Kann jemand das toppen? Auch 27, 27, 18! Dann ist das hier Skull tatsächlich. Und dem haben wir den Mega-Kill gesehen. Skull 27 Kills, 18 Downs, 6 Tode ist der Gewinner unserer heutigen Folge. Squad Overwatch! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal!